Und damit, hallo meine Poké-Freunde und Pokenenten, wir spielen heute Pokémon Go. Ich kann es gerade nicht zeigen. Äh, ich habe gerade Schwierigkeiten. Der Meister-Pokémon-Trainer. Äh, nee, Meister-Pokémon-Trainer. mal mein Handy spackt gerade rum wegen der Aufnahme. Natürlich bin ich auch dabei, Leute. Und... Okay. okay. So, dann gehen wir hier unten, das zensieren wir mal wieder. Achso. Und wir benutzen gerade meine Kamera. Mir kannst du ein bisschen zeigen, während ich hier alles einstelle. Ich benutze gerade meine Kamera. Ich habe gerade angefangen, ich eine fail weil Marvin nur Quatsch gemacht hat. Er hat die ganze auf meinen Mund gezielt, weil mein Mund ist natürlich sehr schön. Wir haben hier einen Wieser-Sam gefangen, also ich habe einen Visa gewählt. Den Anfang kann ich euch leider nicht zeigen, könnte ihr bei anderen Leuten das machen. Ja, was? Weil ja, das ist mein ja, meine Kamera bei diese Samen natürlich. Natürlich, Mike. Bist du nah dran. So dran, so wie bei mir, wie ich es bei dir gemacht habe. Ja, so. Mike, diese weil das bin ich. Ich muss mich nämlich selbst fangen und mein Trainer bin ich selbst. Das Und da haben wir auch so. Und dann sind wir im Spiel. Der Ton ist gerade ausgefallen. Ah naja, ich fühle ein bisschen hinzu oder so, keine Ahnung. Wunsch du das ist Pokémon gefangen? Du bist ein begabter Trainer, wie ich es weiß. Wie soll ich dich nennen? Du sollst mich so nennen wie mein Pokémon. Ey, ich heiße... Pipikaka, nein. Pipikaka-see. My... Pipikaka. Pisazam. So wie auf YouTube. Bist du sicher? Ja. Ah, ein toller Spitznamen auf den Indexkreise. Ah, PokéStops. Da kriegt man so Items und alles. Dann... Ja, ich weiß. Und los geht's. Go! Hätte ich jetzt nicht gedacht. Digga, man bewegt dich in der echten Welt um. Oh, Pokémon ist hier draußen. Und wo? hab's gehört. Oh, ein... Ein Digga, Willkommen, wir bewegen uns ein bisschen. Bam. Gefangen, komm, wir sonst. Ich hab hier einen Rollen, komm, halt den Ball. Halt den Ball! Yeah! Nein. Ähm, da hinten kannst du mal nachziehen, da ist ein Pokéball, Da können wir mal hin. Aber das ist nur in der Arena, von daher bringt uns das eher wenig. Ich Level auf. Level 2. Wer ist gedacht? hieß die, die Arena. Da können wir aber nicht hin, weil du sehen. Mein Handy lags gerade etwas rum. Weiß ich wieso. Ich denke mal, sollen wir einen kleinen Cut machen und die Legs beheben. Die Legs beheben. Soll ich die ja. Aufnahme stoppen? Wir machen einen kleinen Cut. Ähm ja, du kannst deine Aufnahme cutten. Weihnachten. Nee, wir machen die Aufnahme nicht neu. Nee, ich machen. hab nicht neu gesagt. Ja. Mal einen kleinen Cut bis gleich. Und da sind wir wieder. Ich schalte gerade hier meine Aufnahme. So, habe ich sie. Mein Handy spackt gerade wieder rum. Da muss man das einfach hier rausmachen, wieder anmachen, ein bisschen wischen. Manchmal funktioniert es dann, manchmal funktioniert es nicht. Kein anderes Programm, backt halt manchmal rum. Jetzt, jetzt geht's, jetzt geht's. So. Wollen wir Pokémon GO wieder starten, dann ist auch wieder Musik drin. Ich habe so gedacht, wir gehen vielleicht ein bisschen noch da hinten in den Park. Können wir da mal hingehen? Wir sind im Park. Ja, bei dem Kindergartenpark. Yay! Yes. Das ist kein Park, das ist ein Spielplatz. Ja, ist mir egal. Es ist kein Park, es ist kein Kindergarten. I don't give a fuck. Es ist ein Spielplatz. I don't give Und er ist gesperrt. Er ist gesperrt. Der oh. Pokémon Company. Ey, ist doch, ey, geh mal aufs Bild, ich muss das filmen. Das Scharf stellen. Ja, das stellen scharf. Ja, Sehr da. schöne Musik. Okay, ich bin wieder im Sch Ja, ich weiß, keine Privatgrundstücke. So. Okay, wir sind wieder im Game. In the hood. Wir sind, ich in der Hütte, ich sehe gerade kaum was. Lacks sind leider ein bisschen da. Aber das macht noch nichts, so, oder? Ich kann die auch leider jetzt gerade nicht beheben. Aber jetzt haben wir wenigstens wieder Musik. Was steht denn da? Bobby -Karin. Ich mach mit. Ja, komm. Ups, wir gehen so. weiter. Mach die Kamera nicht scheiße, sonst gibt's Popo-Klatsch. Äh, Mike ja? ist ein Ja, du kannst mir nicht Popo-Schlag machen. Dort hinten? Hm? Ich bin größer als du. Oh, ich habe eine Nachricht auf mein Handy. Na, das, ja. Man muss aber auf mich zielen, Alter. Okay. Wir okay. müssen wieder mal die Umgebung zeigen. Oh. Ui. Was steht denn da? Sag mal drauf. Brot macht Enten dick und krank. Das stimmt das? gar nicht. Ne, das stimmt gar nicht. Doch, das stimmt. Ach, das stimmt. Das interessiert mich nicht. Wir wollen unser Brot loswerden. Und, und zwar gehen wir dafür, dass es dann den Enten bei wir können es essen eh alle Wurzeln. Ein Schaf Pokémon, Ein blaues Schaf. Welches ist es shiny. Oh. Okay, man, go. Nein, ich bin gerade in Scheiße getreten. Ähm. Das sind Kinder, die dürfen wir nicht filmen. Man muss halt aufpassen. Immer ich immer in Hinterkopf, du musst auch manchmal euch zeigen. Soll ich mal ja, keine ja. machen das heißt. Ja, aber Genau. Denn ich kann das nicht selber, weil ich kann nicht so zeigen, dass das das kann ich einfach nicht. Ich bin zu Nubi dafür, glaube ich. Ja, er ist zu Nubi dafür. Wir sind gleich da im Pokéstopp, dem wurde jetzt wieder ausgefallen. Ja, komm. komm ich hier, hier. Oh, ein Pokémon! Hier ein, ist ein Pokémon. Ein zweites Honu! Oh! Eke. Fange ich Dicke. mir jetzt? Weiter. Hupsa. Ein Holium. Hupsa. AR-Modus. Hupsa. Okay, wo ist es? Es ist. Ja, AR funktioniert bei mir einfach nicht. Ich weiß nicht, warum das liegt. Es funktioniert einfach nicht bei mir. Ist aber noch nicht so schlimm, denn wir haben es. Habe ich mal. Hast du gerade endlich das? Nein, habe ich nicht. Hey! Ich will dich fangen! Pokémon Pokémon Trainer, wir können es halt. Wir machen immer so Style für Sachen. Da, wir sind beim Pokéstop. Sehr stylisch. Hinter... hippa Ach, oh, das ist das Teil. Okay, drehen wir Das ist das Teil. Oh, drei Pokébälle erhalten. Geil. So viel für mich brauche ich die. Ich bin nicht so gut, die Pokémon-Bälle es ist lächerlich manchmal rum bei jedem hier, aber darf ich nicht Upsa! Hust du auf, Digga. Ein Pustebund, ein Aufwissen in der Nähe. Digga. Komm, Nee, komm, wir wollen keinen Scheiß machen. Ich bin eine ganz ernsthafte Folge, gucken und go. Wir machen damit keine Platz, sondern... sag mal richtig, ich habe die Arbeit auch ganz normal. Ganz normal. Ja, geh doch nicht dahin. Du sollst dich direkt hin. Mann, mach jetzt keinen Scheiß. Nein, ich wollte um dich rum, aber du hast ja meinen Weg versperrt. Ich habe huh. hier ein Poké-Stop ist in der Nähe. In der Arena. In der Nähe der Arena ist einer. Gut, dann gehen wir wieder zurück und äh, ich setze meinen Rauch ein. Ich nicht, so, nicht so nah dran. Rauch. Ein wohlriechender Rauch, der 30 Minuten lang wilde Pokémon zu dir lockt. Also ich hatte das schon mal gespielt, weil Level 7, aber mal links abgestürzt, jetzt muss ich neu machen. Aber es macht nichts, denn ich hatte eh nur wenige Pokémon, wenige. Ja. Ähm, ich habe letztens so Zorn gesehen, so gehört. Da reden wir gleich drüber. Denn oh. Ich habe gerade einen Rabfratz. Nee, Nein, Nidoran, männlich, total männlich, wie ihr seht. Ich habe... Nidoran weiblich. Nidoran weiblich. Ich. Wir können uns fahren. Yeah. Ja, nee, hier hoch geht's nicht. Wir Mommen gehen wir da lang. Okay, wir gehen nach oben, da wo wir angefangen haben, also ganz angefangen haben. So ein gespeichert. Neues Pokémon. WP 30. Gar nicht mal so schlecht. Okay. Am Besten ist es äh, 200, glaube ich. 200. Ein bisschen schneller. Reporter, kommen, geben Sie, geben Sie uh, Informationen. Autogramm, ja, kommt, ja, bester YouTuber ever. Autogramm, Autogramm. Kommt Verfolgt den YouTuber. You sind froh. Einer, einer, kommt vor den. Okay, okay, was sagen Sie über das neueste Video von Ihnen? Also, das neueste Video? Ich finde, das ist sehr scheiße. Aber ich mag's dann ich habe 20 millionen also ich meine Videos, aber die sind ähm, wie soll ich, die, die, die, die, ich brauche mehr andere leute mein videos in letzter zeit habe ich wenig in der nähe steht es ein blutzuck hier ich das blutzuck und raupi also, ich kann ja die silhouetten aber irgendwie finde ich die nicht aber dein neuestes video hat 20 millionen dislikes und ein Like. Deshalb mache ich auch keine Kanalvorstellungen mehr, weil es, weil das die meisten nicht mehr wollen. Ja. Ja. Und das einfach so schlecht bewertet wird. Ich habe doch keinen Bock mehr drauf. Es war, es war so einfach zu machen. Äh, ja. Selbst mit Musik hat da keiner Bock drauf. Für meine auch nicht mehr habe ich keinen Bock zu um Pokémon Go, das werde ich auf jeden Fall weitermachen. Weil Go Und wenn ja es trotzdem schlechte Bewertungen gibt? In der nächsten Folge werden wir, denke ich mal, in die Stadt gehen, denke ich mal. Wenn es schlechte Bewertungen hat, dann wahrscheinlich nur wegen den Hater. Ach so, aber wenn auch. Wenn es aber auch andere Leute sind, die es schlecht finden. Welche denn? Ja, wie zum Beispiel da so ja, Leute, Abonnenten nicht, von dir. meisten sind Helter, Hälter, so 90 ja, aber es gibt auch welche, die finden es nicht gut und gibt mir auch ein Dislike. Alle Hater aus meiner Schule, lieben mich alle, deshalb haten die mich. Ja, sehr schön. Weil der Master an der School bist. Ja, keine Ahnung, die hassen mich alle aus irgendeinem Grund, den ich nicht weiß. Wüsste ich gern, damit ich den beheben könnte. Aber geht nicht. Selbst, ich habe immer dieses Pech, das selbst. Ich weiß Wochen den Grund, aber. Oh, an Goldini! Ich lieber nicht. An Goldini in der Nähe! Wo ist es? Ich bin Goldini. Ähm, da Pokeballstein. Ja, da, Pokeball ja, da habe ich mal ein Video angefangen. Ja, genau. Also mein erstes, jetzt mein anderes Video habe ich woanders ja, das, angefangen. Das, war cool. das Video kommt heute an den Tag. Wahrscheinlich so ein fässlich, vielleicht abends, wenn ich Pech habe. Muss ja auch Musik hinzufügen, damit nicht so langweilig wird. Das ist übrigens eine Spinne, die hätte ich so fast berührt, aber passt nicht. Ist mega. Ja, merke ich schon. Folge haben wir leider nicht so viele Pokémon, aber ich habe euch ein bisschen das Prinzip gesagt. So, ich kann euch mal ein bisschen was anderes zeigen. Und zwar gibt es hier auch Pokébälle, ganz klar. Die Kamera hat man ganz am Anfang gespielt, da kannst du AR-Mode anschalten. Eine ei wenn man ein Ei findet, das kann man auch poker finden. Dann kannst du es da reinlegen und dann musst du ein bisschen fünf Kilometer oder so gehen und dann... Ich du es zehn Kilometer auch, gibt Ja, auch. das erste Ei ist immer zwei Kilometer, dann kommen immer die Fünfer, dann kommen die Zehner. Nee, es gibt auch Dreier. Dreier? Ja, ja. stimmt. Aber die Zweier sind die allerersten, die du bekommst. Also das oh, in mir ist ein Honi. Ich werde auch die nächsten Paar ähm, Rauch kaufen und so mit Pokecoins. Nein, ich will nicht zur Arena schauen. Ja, ich weiß, dass es in der Arena, ist, da kann ich noch nicht hin. Das ist Hornju. Alter, nur Hornju. you Ja, daneben. Los! Ja. Gut, ja, während des gehts, kann ich nicht gut fangen. Können Sie zu Mobbisch führen? Nur für autospeed gehen? Natürlich. Autos geht so wie deine Freunde Assis da oben. Da oben sind Assis. Schau mal. Auf der anderen Seite dieses Baums nach. Ja, Okay? Und dann sag mir deine Meinung, was, wie die Fall sind, okay? Dann sag mir mal deine Meinung. Was ist denn hier? Da, oben. Was hältst du davon? LOL. <lacht> <lacht> ich das alles gesehen habe, habe ich mir so gedacht, ja, Stunden, dass ich wollte bestimmt das Pokémon Alles mein mit account mitgegangen. Okay, das war ein Tag später, aber ne? Da war ich noch hier im Wald. Ich hatte sogar mal das Glück, ich habe hier hinten so ein Schigi gefunden am Anfang. Ja. Das war ein Spiel. Ich, ich habe überall getippt, nichts ist passiert. Ich konnte nur die Kamera bewegen. Dann ist das Spiel gecrashed. Dann bin ich reingegangen. Ganz schnell. So, los, los, du schaffst es. Die schießen kann noch da sein. Und jetzt bin ich traurig, dass kein Shiki mehr da ist. Ja, ich hab ein Shiki und Glumanda. Guck oh. mal, lass da ran. Der Das ist ein Taubsi. Das ist ein Taubsi. Taubsi. Taubsi. Ich komm. Okay, er rennt weg. Er rennt von mir weg. Okay. Ist voll aus äh, Puste. Ja, da, schau mal da. Ja, was ist denn da? Ein Taubsi. Wo? Ich aus dem Wo ist denn das? das ist weg. Ah, weg. Ich bin nicht weg. ich, bin nicht weg. ich bin nicht sad. Baby Fan. Aber ich würde doch sagen. Da ist noch ein Topsi. Lol. <lacht> Komm, wir gehen. Hierher. Ja, ja. okay, wir werden hier die Folge. Okay. Also war es noch mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt eine positive Bewertung. Und schon mal Mom vorbei. Seine Folge war auch gut. Uh, unsere beiden sind eigentlich gleich gut gewesen, denke ich mal. Ja. Ja. Das Und tschüss.